Erst haben wir das Internet entdeckt. Jetzt sollten wir, zumindest was die Erststimme betrifft, seinen Regeln folgen. Fünf potenzielle Sterne für jede Partei. Gewählt ist weiterhin jener Abgeordnete deines Wahlkreises, der die meisten Sterne erhält. Aber wir sind dann nicht nur auf die Großen der Parteien beschränkt, die sonst als Einzige gewinnen können. Gib ihm dennoch Sterne, wenn du willst. Vier Sterne den Großen, wenn du dies willst. Drei Sterne jedem, mit dem du leben könntest. Aber fünf Sterne denjenigen, den du wirklich magst. Wenn das viele tun, dann kann einer davon gewinnen. Eine stand jeden, der nicht rechts steht und null allen Rückwärtsgewandten, Null denjenigen, die niemals ernst zu nehmen sind. Und allen anderen, unter deren Leitung du auf keinen Fall leben willst. Stell dir vor, für jeden Stern erhalten die sonst einen Euro.